okay ich finde halt irgendwie nicht gut dass jetzt schon verstärkungstruppen jede runde kommen muss jetzt nicht sein Einen besseren Dings zell gegeben, besseren... Hm. den ja. den ja. Was? Na, der Nebel. versperrt mir den Weg er sagt mir das doch oh, da wäre ich gesagt nicht schlecht ne so mit der Verbindung so stark macht ihr mir ihren Schaden nicht so viel so okay So, so, bitte das hat jetzt ein bisschen chilliger sein, ja. So, selbst also mit all dem, ne? sie hat noch eine ziemlich nervigen map aus aber ah, schauen der hat den wegen Okay, stimmt ich war jetzt einfach bis hier eure Pogativstäbe stehen verballert ne schon wieder etwas extra schaden die buch steht die bruchstäbe können auch ich alle verballern aber oh warum steht mir da wenn ihr die ganze zeit getroffen werdet, leute okay. entschuldige, was warum hast du nicht gekonnt hat nach du hast ihn gebrochen hm. der mit 33 prozent trifft er mich Hier einige gegner scheinen aber noch relativ stationär zu sein warum so einzug mal keine verstärkung zucken cool ja und hier von kommt immer mehr ne. da wird ein schwarz was nicht so viel ne starbung 30 ich kann ja irgendwie nur mit Dings reingehen die meiste Zeit er kann ich ich kann nicht, ja nicht Johnny hier die ganzen Kills geben man er, er macht ihn so gut wie keinen Schaden macht einen Schaden ich kann nicht schon die ganzen K kills hier geben ich weiß er könnte potenziell starkster charakter hier sein aber so der elf nicht den kann ich eigentlich locken da unten auch der Die macht auch keinen schaden gegen ihn ne? nö oh, das heißt er kann sich jetzt hier um alle kümmern perfekt ja, der greifen ritter der geht gleich auf ihn los ne? wird damit ein schlag weg gepustet durch elfenwind ich kann ihn hier irgendwie in aber nee, kann ich nicht ich habe nur fliegende einheiten macht sie platt Kritten würde, das wäre nicht schlecht, ne? Oh, sehr gut. Ich frage und ich soll bekommen, ne? Ask and you receive. Oh, Figur 1. Nicht schlecht. Was habe ich alle meine heiler benutzt? Verdammt. Okay, oh nee. Ach, jetzt haben die wieder... Ach oh mein Gott, da komme ich da jetzt schon wieder nicht rein. Wir hatten ja bei Left schon wieder fast voll. 25 von Das ist einfach nicht fair. Hat die Typen so viel Schaden machen, ne? Was soll ich denn dagegen machen? Hm. Ich muss ja doch einen Adler benutzen, ne? Aber ich habe mich da ja irgendwie Platt. Cool. Oh, da muss ich aber hart mich darauf verlassen, ja ausweichen zu können. Oh, mag ich irgendwie nicht. Muss ich echt darauf hoffen, jetzt hier... auch 177 ich könnte den ja machen ja aber da hat der ausweichen Null das ist auch nicht so gut ah. und ich bin hier wieder gefangen cool ich gerade die beste. Okay, da muss jetzt irgendwie... Okay, warte mal, wenn ich da drin bin, dann dürfte er mich doch gar nicht treffen. Okay, ich glaube schon, 100. So, und ich muss hier Verstärkung einpacken okay ähm, kannst du mir Gefallen schon auf sie losgehen wahrscheinlich nicht ne also so ein Problem wenn ein Magier in der ganzen Gruppe ist dann ist er halt schon als halt schon alles hier verhauen ne also sie hat irgendwie so Schild und ne Was ist das? Mach mal Gott ey. Und ich kann nicht kontern. Cool. So. Endlos. Natürlich mit, mit drei nice Prozent, ey. Auch vielleicht der eine Typ mich treffen wird, ey. 4 Vier Prozent. Und ich greife sogar zweimal an. Okay, das ging aber gut. Oh nein, aber das kann ich mich wieder bewegen? Hier Dumm baut sich auf passen weil so ist ja ein Wind war ne? Gott der kommt auch noch ey. Na, haben wir es jetzt keine Lust mehr da so oh, ich doppel den nicht doch jetzt sowieso nichts der zug ist vorbei <lacht> was hast du da eigentlich und da kommen noch mehr verstärkungsnoppen so kann ich ihn wollen hier drin lassen nee mal, jetzt gibt ja Schaden warte mal wenn ich dich erleben nee, mache ich nicht äh, du machst 42 Schaden aber Machen wir als letztes. So, hier tut sich... Hier ist ehrlich gesagt auch ein bisschen angenehmer langsam. Ich muss mal mit einigen meiner anderen Leute hier töten. Jetzt mal wenn ich dich als erst angreife muss zehn schaden habe ich dich als erstes an du machst mir null schaden warte mal das muss das muss ja ausgerechnet werden kurz du machst keinen schaden du machst keinen schaden du meinst keinen schaden ja warte, du machst schaden 20 du machst vier schaden Ihr macht nur Schaden, du machst den Schaden. Das heißt, wenn ich auf dich losgehe, ne? ich gehe auf dich los. Ne? Du greifst mich gleich an, aber ich greife dich als erstes an. Ne? Halt eigentlich überleben dann jetzt. Ah, kann ich nichts machen? Aber ah, nicht so gut. Ich brauche seinen Nebel. weicher kann er jetzt tanzen wieder kann ich da reingehen die erledigen alle also in der mitte erreichen mich gar nicht aber ich brauche ihn ja ich muss hier drin bleiben mit ihnen oder stahlgroßachs 100 Treffer ich wegen Tanze hm. Du in alles, ja, eine Menge Leute, das glaube ich. Okay, er hat gesagt, stirbt. Oh man könnte hier viel besser laufen, habe ich so gefühl aber... Was soll man machen, ne? Wen gehst du denn hier noch los? Ich kann eigentlich hier reingehen und den angreifen ne? und wenn ich dann leicht tanze, dann kann ich ihn wieder rausbewegen. Ja, ne? Okay. Dann machen wir halt so, ja, ne. wenn ah, mir mir reicht leider nichts. kotzt mich ein bisschen an gerade, aber Na gut. Na, dann wird wieder getanzt. was war mich einfach ja für Erfahrungspunkt und so, ne? So, jetzt war für alle tanzen, hier wieder Zack. Sind alle wieder refreshed. Kampfkurs wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? So, jetzt sind wir wieder alle hier versteckt. Da habe ich schon wieder beinahe einen Fehler gemacht, habe ich so gesagt. so lange wir nicht hier getroffen werden wie blöde dürfte halt machbar sein jetzt zu überleben Aua. Ja, okay so du hast irgendwie sehr blöde platziert wenn du hier schon 100 die sich bewegen die ganze Zeit getroffen werden oh Gott alle werden getroffen außer ja sehr gut ich hoffe er überlebt hat er sollte jetzt eigentlich überleben oh, daneben cool bald werden euch die ressourcen ausgehen dann komme ich möchte richtig ja, platt. er macht mal alles da auf der seite hat oh ja Und das wagen okay Oh man ah, habe ich gar nicht dran gedacht, dass die hoch heilen können so. trifft auch noch gibt es jetzt einfach nicht mal es müssen leicht die einen typen kommen und er ist weg okay Aber ich mache die fertig bevor die mal machen Sehr cool. okay Also bei Großwaffen waffen tut trotzdem immer noch ich als erster angreifen ich verstehe halt nicht Hauer. so bitte jetzt mach kein Mist. Okay. oh mein gott Okay, gegner werden langsam weniger der nebel wird mehr aber kein ding schauen wir schon so ich verdünne nämlich ich ich verdiene sie mich hier kurz nichts dagegen hast ne habe ich immer vielleicht habe ich ja noch jemand anderen den Clear zu kriegen zu zu geben aber ich glaube nicht was hat hin sehr Ja. ja ich glaube sie wird trotzdem er wird trotzdem den kill kriegen tanzen wir mal kurz für durch Kann schon den letzten typen auch noch das leben ausquetschen <lacht> der welt okay die seite ist erledigt warum bist du eigentlich noch da wer kann sich denn den davor knüpfen was mit dir Den habe ich alles mögliche gegeben. Was noch Karnachs jetzt? Oh. Den kann ich hier platzieren. Mit auch Karnax. Hier schon uns ganz langsam an all die Leute heran würde ich sagen und weichen dem Feuer da aus der hat auf uns ja niederhagelt dann irgendwann in fünf Stunden werden wir dieses Kapitel schon abgeschlossen haben oh das habe ich nicht bedacht verdammt und schon habe ich wieder als erstes bewegt. Das heißt, ach, ach er wird wieder gebrochen. Ich bin mir ziemlich sicher, Gegner können nicht erledigt werden durch solchen Angriffen. Ne? So, oh schon wieder den zug machen ey. Oh, Mist, misst eine pause oh, es kommen da schon wieder leute und er war natürlich wieder der erste nicht bewegt ja oh, Ich stehe doch gar nicht darauf. Was also war dann hier? Mache ich auch nicht kaputt. aber auch immer die Charakter dich die als erstes bewegen ne da sollte ich den ganzen Zug immer schön neu machen gerne ey. so ich kriege ja mit allen der sofort dann ich da mache ne jetzt mit euch denn hier aus nee da warten wir lieber es ist ja schön ex im Hintergrund das alles für ein Emblem das ich sowieso nicht benutzen werde wegen DLC was kapitel 17 macht mir immer noch so Schaffen. daneben die trifft er natürlich. er ist im nebel er wird trotzdem getroffen Wir mal eine Pause hier, ey. aber irgendwann wird den die tips ausgehen also, ja, aber ich nehme an, so ein bewegt sich irgendwann, ne? Pff. Ist gerade mit, gerade mein Pferdchen geschlagen? Nein, Mann, komm schon! Oh. Ah. ah, ich sehe schon. Je länger dauert es so wie soll ich denn das sonst machen ne? okay ich werde nicht erledigen können was ne? auf doch ich sogar erledigt glaube ich so wollte ich erledigt Gut, ja fertig und dann nach hause gehen da mich da links du hast so schnell wie möglich auch helfen kannst So, du warst schön geschwächt ne? Sortiert also, ich, ich gerade machen kann. So, ich würde dir gerne, ich würde jemanden hier gerne den Kill geben. Wenn nur einer kommt, muss wir schon ausnutzen. So, die okanax die doppelt, aber leider nicht. Hatt ich ein bisschen kacke und ich greife als zweites an, ehrlich. ich weiß jetzt nicht wer hier die Frakturtypen waren die haben immer noch drei fraktur fünf fraktur Da kommt da wo Machst mir Schaden? Gibt es da nicht? Aber sie kriegt wahrscheinlich nicht. Sie können mit dem Rapier reingehen. Hey, komm mal hier, was ich ja schönes habe. Das mal ein magischer Bogen. Um dagegen zu blocken. Da kommt einer mit einem starbogen mal rein platzieren, ohne dass du stirbst. 15, ich glaube, sie macht ihn so auffällig, ja. 38. Oh ja. machen wir hier mit dem Wurfbeil lieber mit dem Tomahawk, genau. Ich habe ja den Tomahawk gegeben. Dann schleichen wir uns ganz langsam. nachher wird ihn wahrscheinlich jetzt wieder brechen, ne? Steht dem nicht schlecht Datei. Dat hier, vielleicht gehen ja eher auf ihn los, weil er noch weniger Resistenz hat. So, komm. Die gehen so die ganze Zeit da rein. Nur einige von euch sollten euch sich endlich mal bewegen. Ne? Okay, geht auf Sie los. Okay, gut. ja mit München erwartet hey, warte mal wir tun hier einen Protekten die haben noch nicht volle AP Schaden ignoriert was Schuldiger was dann für ein Crap Immer mehr neben irgendwann ist ja alles voll. Ne? Ich kann mich hier nirgends hinbewegen. Okay, ich sehe gerade Trank der Resistenz. Warum habt ihr denn so weit? Ähm, wo habt ihr den her? gehen aber Tränke rein ich kippt zu viel ah, Faustkämpfer du hast Elfenwind wir schon in Ordnung ne ich mit ihn hier sogar rein Wer kommt da noch. Ah. Warte mal, dort sonst keine Magische Waffe, ne? ein Ritter tot. Und Speer. Nee, der Typ hat Elfenbinden unten. So, aber du hast was keinen Schaden von mir wieder angegriffen das ist der Elfen nicht ich will sich gar nicht bewegen cool da machen wir halt eben so Gegner sind nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mein Gott, ist das hier nervig! Dieses Kapitel ist nerviger als, als andere. Die Anzahl der Gegner natürlich wieder. Darf natürlich nicht fehlen, ja. Yeah? Okay, das finde ich echt nicht cool. Was hat für ein Mist? Haha, ich bin nur Schaden. Bin ich mal echt irgendwie nicht cool gerade. ich hoffe da weiß nicht ein fehler ich glaube da war ein fehler nicht wenn ich ihn dann nimmstelle da mehr verteidigung ja auch mit dem ist einfach mal zufällig kann er irgendwie weniger schaden nehmen oder gar keinen schaden nee, Finde ich gar nicht lustig sicherheit glaube ich oh, das kann er level 5 erreichen ich glaube er hat auch nur was lahmes so wie, keine ahnung kann sich selbst heilen oder so nee, aber irgendwie der effekt von priester ich muss ihn aus dem weg räumen genau, bleib du mal da damit du irgendwie fraktur irgendwie abbekommen kannst oder so keine ahnung und da wird getroffen aber du bist getroffen, oh, du bist getroffen. Du kannst nichts dagegen machen Ach. Der hat schon wieder gerade Also voll dämlich, Mann. Hat die ganze Zeit schon angegriffen werden, den ich kontern kann, ey. Da kommt ein Wolf-Typ. So, ich gehe jetzt gleich rein und mache die ganzen Priester. Ich schau die ich habe die ganzen Priester gleich windelweich nein ist gut man oh, nein nein oh, ist jetzt langsam gut mit den ganzen stärkungsgruppen schon langsam echt nicht mehr cool Jetzt gleich rein und macht die alle kaputt, ey. aber kann ich nicht werden viel Verteidigung und Resistenz? Keiner, hast so, du Elfenbind. 27 mal 2? 6 ich gar nicht gespürt Kollege äh, Geschicklichkeit. Plus zwei, ja, seinen 5000-tonnen-schweren Silber-Lanz. Ja, vielleicht bisschen Bewegen. Nein, wirklich so einer will auch. Chris, also auch dich ja nicht mal entwickeln. Das ist nicht schön. Sind die nicht traumhaft schön? Sorry, was? So, wenn die alle auf mich losgehen, 27. Ja, kann ich nicht machen. Ja, ich kann mich da auch nicht vorbei bewegen. Guck mal, da ist, John. <lacht> dieser blöde nebel ich kann mich jetzt wegen dem blöden nebel zu so bewegen ist so blöd einige von denen bewegen sich einige von denen bewegen sich nicht ich weiß gar nicht was hier losgehen soll schon wieder nur John da reinschicken werden. Star stark 34. Ein Control aber leider. Oh Mann. Ah. der Einzige, der sich hier bewegt. Ja, ne? Aber tun die irgendwie bevorzugen zu brechen oder zu zu äh, töten was die frage Hä? Mm. Mm -mm. Ich habe einfach keinen platz ne ich hätte die vielleicht aufteilen sollen weil ich will ja auch bei den schwächeren leuten ja kills geben aber die kommen nicht dazu ich auch nicht dahin bewegen weil dann kommen sie alle ja auf ihn los so, ich weiß nicht ob er hat überleben Gucken wir mal und noch einer und noch einer so er bricht schon mal aber er konnte sich sowieso nicht spielen, ne? ich die leute gebrochen die sowieso nichts machen konnten die okay, elfen donner weg damit Und da kommen jetzt auch noch leute ich mag die position nicht in der wir sich in der wir uns da befinden Wenn ich jetzt da reingehen würde, würde ich die alle erledigen. Helfen nicht. Ja, ich krieg die aber nicht alle down. Außer ich tanze. Ja, versuchen da reinzustürmen. Ich versuche einfach reinzugehen und die alle zu töten. schon gut gehen. So, dich machen wir mal platt. Mal, funktioniert. Ich habe zwei Tänzer und ich traue mich auch sie zu benutzen. So. So, geh du da rein, macht du platt Ich pack dich mal hier hin. Genau. Vielleicht klappt das. Mal schauen. Ja, ja. So. Hm. Hm, da wird es nicht so bringen. Dreck. Obwohl mit einem... Ne, durch ist so stark wie n. wegen nice ne? Was war das denn? Ich glaube mein Schwein pfeift. Man trifft mich von da. Du, so, ein Stahlschwert. Das wäre keinen Schaden macht um den ja ich war leicht getroffen von dem ding aber was soll ich gesehen wie schnell er sich bewegt hat also, ich glaube aber wird nichts was aber nicht den weg hier block hier Jetzt mache ich den ja kann ich gleich für ihn tanzen. Dann kann er noch mal für jemanden tanzen. So, wie machst du ein Irgendjemand, der sich bewegen kann, am besten. Hm. Einer nach dem anderen knöpfen wir uns hier vor. da kein Schaden Kollege okay funktioniert irgendwie ja man glaubt es kaum ne aber du hast Abwehrhaltung, aber da bringt es leider nicht so auch oh, guck mal hier entschuldige was bei der hm klar das wird aber nicht funktionieren so ganz knapp so da machen wir den ja dann fangen wir an zu tanzen level 7 oh, nicht schlecht das sollte helfen so jetzt kann er noch mal tanzen ist er ja stahlschwert 29 so, du machst ihm platz diamant müsste eigentlich den einen da unten erlegen können Oh Gott, klappt sogar. nehmen ist jetzt kann ich aber nicht für diamant tanzen, oder? Und erreicht den von unten. Nachher so ganz knapp erreiche ich den nicht. 15. Entschuldige, wieso bist du ihn am doppeln? wir sind da doch aber passiert? mal, ich kann auch für ihn tanzen. Ne oh ja, wie ich das kann, oder für ihn alle in Reichweite ist klar. So für meinen Tänzer noch mal tanzen. Ne Du da rein. Außer mit einem Schlag, kaputt. Und zack, haben, wir, haben Wir uns hier umgekümmert, ey. Oh, Kriegt Glück jetzt schon gut geschrieben. Oh ja. Oh mein Gott, wir haben es irgendwie geschafft, hier durchzukommen. Das ich auf der blöde Feuer hier über achten So, ähm, du musst schnell hier hin. erzählt sogar als verbrannter Boden. mit ziemlich sicher, er überlebt hat. Ach, ihr habt auch Schaden bekommen. sollte aber gut gehen oder jetzt kein mist okay sehr sich wahrscheinlich alle weil ich die typen damit erledigt habe wenn wir Ne? Mir jetzt echt den tag versauern ich bitte sagen mir einige leute sind noch okay wegen sich nicht alle Da bewegt sich niemand cool. So, natürlich hat sich Magier jetzt hier im ne? Damit. ich Und er hat eine Stahl Großlands, ist ja wieder klar, Mann. Ich hätte nicht ganz still hier warten können, ne? Ach. So, aber einen Moment bitte. Semima hm. singer, Aber der Magier reicht uns nicht, ne? Ich habe nicht, ob ich den erledigen kriegt krieg, Ob ich den erledig krieg Mein Gott! Aber der ist gerade super nervig platziert, ne? Wenn er mich trifft, ne? Irgendwann muss natürlich immer sein, ne? Er trifft mich bestimmt von da. So, du hast kein Elfenbild, oder? Nein, Gott sei Dank, Mann. Leider reicht das nicht. Wohnen und Rauch, aber ich krieg davon keinen Schaden, ne? <lacht> Oh, diese blöden typen sind jetzt so ungünstig positioniert Ne, ich könnte kotzen ja. man ey, wie kann so wie kann so viele sachen ja oh, ich mache nicht 25 schaden leider da so, mache ich gegen den typen Nicht, nicht dazu überleben. So jetzt haben wir ihn aber noch hier ne? Und irgendwas muss ja immer sein. So, ich greife als erstes an, ne? Wenn du damit auf mich losgehst, ne? das heißt du dürft mich eigentlich gar nicht angreifen können oder treffen können so funktioniert das doch oder schwer wenn ich gleich hier verreckne 26 Warum ist so eine Verteilung von vielen Ich bräuchte eine Multi-Eilung, ja ey. Mein Gott, die kapitel werden so viel schwieriger gegen ende ne? nein das gibt es jetzt nicht da ist jetzt nicht gut so kam ich ja noch ein so habe ich hier noch einen Tänzer, der ja alles regeln kann. so ist klar aber schon <lacht> mein Gott, ey. so eine million sachen muss ja achten und die bekommen jetzt gleich auch noch einen schaden wegen mhm, habe ich ganz vergessen Irgendwie auch nicht dazu irgendwie was zu machen in diesem kapitel So müssen wir den hier machen und recht alle. So, machen wir nicht von ihm. 26 oh Gott sei Dank, Mann. der schaden kommt noch vor der runde ne? vor die sich bewegen oder ist auch nicht so toll ist sehr gut ich mal wieder halt verteidigung gegen Selbstheilung. hey jetzt kann er sich selbst sein Schaden, alter, ja. genau so wie geplant. Ganz, ich habe die Situation ganz vergessen. Was passiert jetzt? Loll. da habe ich, ne? hab ich mehr Abwehr bekommen, weil ich unter, weil ich 50 Prozent oder so bin. Ja, ich glaube, aber wir haben es jetzt langsam bald. Aber oh, niemand anders bewegt sich, gehört. Keine Verstärkung, zum Gott. Oh, bist du? ist ja auch mal was zu tun, geben wir? Wissen Sie überhaupt? da ja, voll weit entfernt. Ich wissen nicht, wie ich ging so in ihr gleich anstinken soll. Dann kriegst so in Down perfekt. Ich sie auch mal ihren Kill abgestaubt. Langsam, aber sicher wird hier gelöst. Ich werde auch geil. Okay. Wo soll ich mich denn hier noch rumbewegen? Ey? Ich komme ja nirgends noch mal durch. Ja, ich bin so gut tot. hey Geschicklichkeit ist die der wird wunder wirken ja da bist du helfen äh, natürlich hast du helfen wenn von allen von allen verdammten Zaubern ja ähm, obwohl das eigentlich nicht weil und er ist gleich wieder Schaden ja, hast du da gemacht ja so. sammelt euch mal alle um mich herum ich muss euch alle in den unterricht... Ich muss unterricht alle ich ich muss euch alle in den unterricht einladen aber oh, ich kann das dann direkt auffüllen sehr gut so oh. Ich kann mich hier nirgendwo mal bewegen. Oh ja, er kann sich ja selber ein, verdammt. So nur eine handvoll von Gegnern sind übrig. Immer auch noch. Vielleicht, wenn wir im Nebel sind, kann uns der. Uns hm. hat Feuer nicht erwischen. So, Da sind zwei Gegner, die noch auf uns zu rennen. Ich sehe aber da unten bei Sollen bildet sich nichts so feuermäßig. So kann ich auf 8 HP runterhauen. Ja, aber ich kann nicht töten. Na oh gut. Okay. Das Problem ist ähm, sehr schlechtes Timing gerade, man noch keine Zeit für sowas jetzt. Okay. Dann war dein Ding mal auf, nehme ich an, ne? direkt da stehst. kann ich nicht da stehen lassen ich euch beinahe stehen lassen Stahl an zu 32 ja kann ich sogar ausnahmsweise machen so ich würde gerne da weggehen gehen ne? kann eigentlich voll meine heiler hochleveln ne? dass sie einfach hier die ganze zeit an diesen dingern hier sich verletzen und dann hole, äh, heile ich die ganze Zeit hoch, ne? Stimmt voll die Strategie, ne? volle die competitive. Okay. Und noch äh, 29. Ah, ich doppel genau. Genau. 22 Angriffskraft. ich Würde die gerne auch mal anlocken. Aber die auch schon mal aus dem Weg. Aber ich würde gerne nicht mit ihm erledigen. 1934, 34, ne, lass mal John ja würde ich sagen. Dann haben wir die gleich mit Alcris und mein Haupt-Main-Dude hier weg. Ich bin auch blöd, ne? Ich kann ja eigentlich hier reingehen, ne? Solange ich nicht getroffen werde. Ja trifft mich anscheinend niemand, ne? Ja. Ich komme nicht durch. Okay, so ach, ihn habe ich ja vergessen, aber ist alles okay, ne? cool. Aber man kann doch nicht sterben. Da werden wir ein paar gute Erfahrungspunkte für Chloe oder Butron. Oh, ah, da meine an. Warum bewegen die sich nicht? Wir jetzt hier nicht auf den Nerven. euch nur, wenn ich beide hier in der Reichweite schicke oder was? Vielleicht sehen. Aber ich spinne Ja, Kommt, sehen. Ja, Verteidigung. Ich packe sogar ihn hier ein. Ne? Und ihn vielleicht noch, ne? Ja, Macht um den keine Sorgen. So. Wir laden mal Lynn auf. So, oh, sehr cool. Ne, nicht cool. <lacht> Sie ist tot. So. Und jetzt kann sie ihn sicher angreifen, ohne zu verrecken. Langsam kriegen wir ja alle auf Level 20. Mein Gott, sie ist echt nicht gut. Bis jetzt, ich weiß, sie bekommt gleich wieder Schaden, aber okay. ich habe 2000 Gold bekommen. Die kann ich wieder ausgeben. Okay. Was ist denn da noch, naja, ah ich muss ja noch auf so ein aufpassen. Da kann ja noch zig Milliarden Kilometer mich abschießen. Ne? Wie soll ich denn da dann rankommen? Ah ja, jetzt kommt. ich die oh. mera ist ein ich weiter ich habe mir ein langsperr ausgerüstet wir jetzt aber nicht sagen dass Thorin das sich bewegt ne? wenn wenn der sich mit seinen langstrecken zauber bewegt dann kriege ich einen anfall